Wenn du an einen anderen Punkt in deinem Leben willst, dann musst du natürlich Dinge anders machen. Du musst sozusagen deine Gewohnheiten verändern. Das ist wie in der Schule, wenn du die erste Klasse kommst, hast du auch nicht gleich den Stoff voller der Zehnten drin, sondern du musst Schritt für Schritt neue Gewohnheiten in deinem Leben etablieren, um anzukommen.